Ich freue mich wahnsinnig, dass es endlich die erste Single geben wird. Ich habe mir einen Duettpartner ausgesucht. Einen ganz, ganz tollen Gast, verrät Helene bei Instagram, wo nur Stunden zuvor alle Fotos und Erinnerungen gelöscht wurden. Die Hoffnung bei ihren Anhängern war groß. Kommt es jetzt endlich zur Wiedervereinigung mit Ex-Freund Florian Silbereisen, 40. Die Fans wünschen sich nichts sehnlicher. Doch weit gefehlt. Statt Flori gibt's nur Fonsi. Am 6. August einen Tag nach ihrem 37. Geburtstag erscheint Helenes erste Single aus dem neuen Album mit Despacito, Sänger Luis Fonsi, 43. Schade. Denn mit Florian Silbereisen in der DSDS-Jury hätte sie auch dort die Bühne ideal nutzen können, um ihr Comeback zu feiern. Eine Chance, die vertan ist. Recht ungewöhnlich für Helene. Denn in Sachen Eigenvermarktung ist niemand so gut wie die Schlagerqueen. Das Löschen ihres alten Lebens und der Neustart bei Instagram hat nämlich nur einen Hintergrund. Nachdem sie monatelang nichts von sich hören ließ, will sie nun ihre neue CD bewerben. Da werden dann auch die Anhänger auf einmal wieder wichtig. Ein Schlag ins Gesicht. Denn so fühlt man sich als Helene Fahn nur noch ausgenutzt. Helene Fischer und Luis Fonsi. Vamos Amate, stürmt die Charts. Innerhalb einer Woche wurde »Vamos Amate«, das neue Duett von Schlagerstar Helene Fischer und Reggiton-Sänger Luis Fonsi, über 1.6 Millionen Mal gestreamt und platzierte sich damit auf Platz 1 der deutschen YouTube-Music-Charts. Am 6. August 2021 feierte die deutsch-spanische Single-Premiere. Zehn Tage später verzeichnete das Musikvideo bereits über 2,8 Millionen Aufrufe. Außerdem kämpfte sich die internationale Zusammenarbeit auch in den deutschen Singlecharts bis fast an die Spitze, dort liegt «Vamos Amate» aktuell auf Platz 2. Doch nicht nur die Single an sich verbindet als Mischung aus deutschem Schlager und puerto-ricanischem Latin-Pop zwei Welten. Im Video zum Song regelt sich Helene Fischer unter anderem in einem Space Shuttle, während Luis von sie in bester Regitenmanier manier in einer Latinbar die Korken knallen lässt. Laut eigenen Angaben kennen sich Fischer und der «Despacito»-Sänger von sie schon länger. Beim Echo 2018 hatten sie einen gemeinsamen Bühnenauftritt. Mit «Vamos Amate» ist jetzt allerdings die erste offizielle Zusammenarbeit erschienen. Zumindest für Helene Fischer werde das Duett zudem nicht die einzige musikalische Veröffentlichung in nächster Zeit bleiben. Wie das Label der Sängerin bereits mitteilte. Ob dieses Jahr tatsächlich noch ein ganzes Album erscheinen könnte, wurde vorerst im Dunkeln gelassen. Fischers letzte Platte erschien im Jahr 2017 und erhielt in Deutschland fünffach Platin.